Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger. Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema Xing-Profil Turbo. Ich zeige dir, wie du dein Xing-Profil ein bisschen attraktiver machen kannst. Und wenn du jetzt wissen willst, wie das funktioniert, gleich nach dem Intro geht's weiter. Guten Morgen zusammen, es ist Donnerstag, 10.10 .10 Uhr, ihr seht live Roger Hochstuhl mit Videos, die definitiv Mehrwert bieten. Am Dienstag ging es ja um Xing, äh, beziehungsweise LinkedIn, um Profilturbo und heute schauen wir uns das Ganze mal mit Xing an, übrigens hinter mir so ein bisschen den Blick Richtung Zürich. Das ist das Nebelmeer vom Centis herunter auf der rechten und linken Seite. Blick Richtung Zürich. Ne? Also das war ein wunderschöner Tag, wo ich da oben war. Gut, dann starten wir mal in Xing hinein. Und zwar gibt es jetzt schon mal einen Unterschied zwischen Nicht-Premium und Premium. Es gibt also man kann es grundsätzlich zusammenfassen, wenn du nicht Premium bist, dann hast du entsprechend auch kaum äh, Funktionen, die du nutzen kannst. Es sind äh, sehr, sehr viel eingeschränkt. Und da einfach mal ein Tipp, nimm einfach ein Angebot an, was dir zugeschickt wird, äh, zum Beispiel mal einen Tag lang oder äh, einen Monat lang kostenlos testen, das kannst du machen oder eben auch bei... Äh, wenn du ein Angebot zugeschickt bekommst, zum Beispiel über 50 oder 60% Rabatt, dann machst du das am besten und dann kannst du auch Xing entsprechend mit Premium-Funktionen nutzen. Ich habe zum Beispiel ein Angebot erhalten, ich glaube das waren 70%, ich war jetzt aber lange nicht mehr Premium-Kunde. Und deswegen kann es durchaus sein, wenn du jetzt ein Basic-Profil hast, dass eben diese Funktion, die ich dir hier gerade zeige, nicht möglich ist. Deswegen, ihr seht hier, ich habe Premium und man sollte aber trotzdem sein Profil ein bisschen überarbeiten und darum geht es jetzt auch. Also hier bin ich jetzt auf der Startseite. Ich habe oben rechts die Möglichkeit, ein bisschen zu navigieren zwischen den verschiedenen Sachen. Ganz zum Schluss zeige ich dann auch noch die Business-Page die man nutzen kann mit äh, seiner eigenen Firma. Der Nachteil ist, dass man da nicht äh, wie bei LinkedIn Administratoren hinzufügen kann. Das geht nämlich nur mit einer einzigen Person. Deswegen ganz wichtig, äh, schauen, dass man selbst der Firmeninhaber ist und dort als Administrator hinterlegt ist. Gut, wenn ich jetzt in mein Profil reingehe, dann ist das Erste, was schon mal auffällt, hier äh, dieser... Profil-Banner, sage ich jetzt mal, dieses äh, Titelbild, man kann es noch etwas äh, erweitern. Hier bin ich gerade beim Livestreaming in äh, Baden bei der Schweizer Meisterschaft der Junioren im Beachvolleyball. Hier meine Kamera und hier mein Laptop, wo ich live gehen kann und das ist zum Beispiel in der Basic-Funktion nicht möglich, das zu ändern, da hat man dann einfach so einen grünen Hintergrund. Hier mein Profilbild, das ist jetzt hier rund. Ich habe es auf jedem Netzwerk rund gemacht, nur Xing hat hier so diese komischen Runden, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, weil wenn ich jetzt das Profilbild öffne, ne, dann ist hier so dieser Kreis, den ich selbst gemacht habe. Und da hast du schon mal die erste Möglichkeit etwas zu machen, nämlich deine Visitenkarte zu bearbeiten. Hier der aktuelle Status. Du kannst äh, deine Anrede und so weiter, falls du noch einen Titel hast, Herr, Frau, Geburtsname, was auch immer, äh, kannst du auswählen. Du hast hier noch dann die Möglichkeit, die Auffindbarkeit deines Profils äh, einzustellen. Die Standardansicht, ich habe das jetzt eingestellt auf mein Portfolio, komme ich gleich dazu. Dann äh, gibt es hier noch äh, die Kontaktliste. Da würde ich definitiv sagen, sichtbar für niemanden. So halte ich das auch bei... Facebook zum Beispiel, dass da meine Freundesliste wirklich niemand sieht, weil man geht ja schließlich auch nicht mit seinem, ich sage jetzt mal Buch, ne? hallo, hier meine Kontakte, ne? da bitte einmal durchblättern, hier sind alle meine Kontakte, also das macht ja grundsätzlich niemand, deswegen würde ich hier sagen auch die Kontaktliste für niemand, dann kann man hier noch einige Einstellungen machen, da solltest du einfach mal durchgehen, was du willst und was du eben nicht willst. Auch bei den Benachrichtigungen, hier kann man äh, die entsprechenden Benachrichtigungen einstellen. Ich habe jetzt hier keine Benachrichtigung, weil ich bin das öfter mal auf äh, Xing drauf. Und hier hast du dann auch noch die Rechnungen, die du äh, zum Beispiel generiert bekommen hast für Premium und so weiter. Das also zu den Einstellungen. Dann, wenn ich wieder zurückgehe auf die Visitenkarte, dann habe ich hier die Möglichkeit, den Status zu bearbeiten. Und dieser Status ist schon mal der erste, ja, ich sage mal, der erste Einstieg in, äh, deine, in dein Profil. Das heißt, das sehen die Leute als erstes. Und ich habe jetzt hier noch mit ein bisschen Emojis gearbeitet. Äh, grün natürlich, weil Grün äh, meine Hauptfarbe ist. Ne? Man sieht es ja. Grün und Blau. Allerdings äh, nicht so blau. Ne? <lacht> Leidenschaftlicher Social Medianer, Online Marketinger und Livestreamer. Das fasst eigentlich so gerade zusammen, was ich äh, mache. Hier kann man natürlich auch sagen, äh, ich oder wir bieten Dienstleistungen XY für dies und das und jenes. Das kann man selbst ein bisschen bearbeiten. Hier hat man nicht allzu viele Zeichen zur Verfügung und wovon ich zum Beispiel auch abrate, ist hier ein Zitat hinzuzufügen, weil Zitate, ja, das ist halt einfach ein Zitat und sagt eigentlich nichts über dich aus, außer es ist ein Zitat, was du wirklich überall und jedes Mal verwendest. Dann geht es zu der Visitenkarte. Man kann hier die Liste bearbeiten. Bei Premium hast du hier oben 5 und bei Basic sind es glaube ich nur 3, die du hinzufügen kannst. Diese Liste wird genommen aufgrund deiner äh, deiner. Moment. kurz raus. Aufgrund deines Werdegangs. Und zwar hier unten. Ne, da kannst du den Werdegang einstellen, komme ich gleich zu. Deswegen immer zuerst den Werdegang bearbeiten und dann hier oben die Visitenkarte bearbeiten. Du kannst das Ganze auch ein- und ausblenden. Also, wenn du hier etwas ausblendest, dann kannst du unten wieder etwas einblenden. Ich habe hier: Kontaktieren Sie mich unter der Telefonnummer oder der Webseitenadresse. Da habe ich einfach zu unterst auf dem Werdegang. Einen Eintrag gemacht, genau hier ist er, Inhaber, kontaktieren Sie mich, falls sich jemand fragt, wie kann ich das erstellen. Also nochmal zurück zur Visitenkarte, hier sollte man dann wirklich die, wenn man nicht Premium ist, Moment, so, bisschen sprunghaft hier. Wenn man nicht Premium ist, sollte man wirklich die drei besten Sachen, also wenn man jetzt selbstständig ist, dann natürlich äh, die eigene Firma hier hinterlegen. Wenn man äh, zum Beispiel auf äh, Jobsuche ist oder so, könnte man hier sagen, äh, bereit für eine neue Herausforderung im Bereich XYZ, was halt, äh, ich sag mal, zu seinem eigenen Business passt oder wo man eben auch, äh, ich sage mal jetzt. Äh, wie soll ich sagen, so äh, tätig ist, seiner Ausbildung entspricht und so weiter. Dann habe ich hier noch einer der wichtigeren Bereiche, zum Beispiel hier bis 2017 Social Media Manager von der Coop Beach Tour. Das war mir noch wichtig. Dann äh, habe ich natürlich hier auch noch zwei zusätzliche Möglichkeiten, wo du dann äh, bei Basic eben nur drei hast. Hier habe ich fünf und das kannst du dann immer wieder abspeichern und hier oben hast du gerade gesehen, den Status kannst du auch noch ändern. Du hast hier nicht alle Möglichkeiten, das auszuschöpfen, wenn du nicht Premium Kunde bist. Du kannst also hier noch zwei, drei Sachen hinzufügen, zum Beispiel im Status entweder direkt, arbeitet von zu Hause aus oder so. Oder wenn ich das jetzt mal kurz rausnehme, dann sind hier eben 80 Zeichen zur Verfügung. hast also nicht so viel im Status, was du da eintragen kannst. Dann hast du hier auch noch die Kontaktdaten, die du bearbeiten kannst. Du kannst hier auch privat und geschäftlich unterscheiden. Und auch das kannst du dann in den Einstellungen hinterlegen, wer privat und wer geschäftlich bei dir entsprechend äh, die Informationen sehen kann. Ich gehe jetzt hier mal auf Fertig, weil wir schauen uns jetzt unten den Werdegang an. Beim Werdegang kannst du verschiedene Möglichkeiten hinzufügen, ist im Prinzip ähnlich wie bei LinkedIn. Da hast du auch die Möglichkeit deine verschiedenen äh, Bereiche hinzuzufügen, das ist jetzt die jüngste Beschäftigung, die ich gerade habe, also sprich äh, Dozent Digital Marketing an den Juventus-Schulen, deswegen ist das zu oberst. Bin aber schon seit äh, 2007 Digital Marketing Manager mit Passion bei meiner eigenen Firma. Ich war zwischendurch mal kurz Angestellter in der Firma und dann habe ich einfach auch meine Projekte, die ich gehabt habe, hier Projektleiter von äh, damaligen AdWords Roger, äh, Social Media Manager bei der Co Beach Tour. Ich hatte mal noch Helvetia Computer, war mal noch angestellt bei der B Company, die heißt mittlerweile auch schon anders, aber da hatte ich technischen Support und eben hier unten habe ich einen quasi eine Firma, eine Fake Firma hinzugefügt mit Kontaktieren Sie mich und hinzufügen kannst du hier eigentlich alles. Du gehst auf hinzufügen, kannst die Positionsbezeichnung eingeben, ich sage jetzt mal Inhaber. Beschäftigungsart hast du auch mehrere Möglichkeiten hier auszufüllen, zum Beispiel äh, Inhaber, dann das Tätigkeitsfeld, hast du hier auch Möglichkeiten, das Ganze auszuwählen. Da musst du dann halt schauen, was passt am besten zu mir. Du hast hier die Karrierestufe und das ist dann auch wichtig, wenn zum Beispiel äh, Recruiter nach dir suchen auf Xing und LinkedIn, dann ist es wichtig, dass du hier sagst zum Beispiel Manager mit und ohne Personalverantwortung, damit diese Recruiter dich dann eben auch finden, kannst du hier die Tätigkeit noch beschreiben und wenn du jetzt ein, eine Firma eingetragen hast bei Xing als Businessprofil, dann wird dieses Businessprofil hier auch mit Logo erscheinen. Du kannst das aber auch und wenn ich jetzt zurückgehe zu diesem Dummy-Eintrag, dann könntest du hier kontaktieren, Sie mich unter der Telefonnummer und dann haben wir hier unten noch Webseite des Unternehmens. Den Zeitraum kannst du offen lassen, zum Beispiel das Ganze abspeichern und jetzt hast du hier kontaktieren Sie mich unter, entweder als Großes oder Kleines und wenn du jetzt zum Beispiel hier schreibst, kontaktieren Sie mich unter meiner Telefonnummer und dann kannst du hier zum Beispiel schreiben und das abspeichern. Dann hast du jetzt hier einen äh, weiteren Eintrag und kannst diesen auch ganz einfach löschen. Das sollte im Prinzip auch wie dein, äh, dein persönlicher Lebenslauf sein, dein Curriculum Vitae. <lacht> Wie ich das letztes Mal schon äh, erklärt habe. Das heißt, hier solltest du so viel wie möglich hinzufügen, damit man auch deine Berufserfahrung sieht. Jetzt bei mir ist es relativ unattraktiv, ich habe noch nicht so viel gemacht, außer die ganzen äh, Jahre, die ich äh, selbstständig bin, schon seit äh, über zwölf Jahren mittlerweile. Angefangen mit PC Support, deswegen hat es hier auch noch äh, den Inhaber Helvetia Computer Ruckstuhl. Das war mal eine Firma, die ich eingetragen habe, bin jetzt aber schon die ganze Zeit eigentlich als Digital Marketing Manager mit Passion unterwegs bei meiner eigenen Firma, äh, die ich mittlerweile jetzt neu eingetragen habe Anfang Januar. Und wichtig ist auch, das ist für mich ein bisschen nervig, du musst hier immer auf fertig klicken, um das dann entsprechend äh, bearbeiten zu können. Hier gibt es noch Fähigkeiten, da haben wir auch schon wieder einen äh, Unterschied, du kannst hier diese Top 3 Fähigkeiten als nicht Premium nicht hinzufügen. Das heißt, wenn du äh, kein Premium Account hast, dann kannst du hier diese drei Top Fähigkeiten nicht angeben, deswegen macht es auch durchaus Sinn bei Xing entsprechend Premium zu machen und hier kannst du einfach deine Fähigkeiten, die du hast hinzufügen. Das sollte relativ klar sein, also nicht ich bin der beste, was auch immer Online-Marketing-Spezialist, sondern wirklich nur mit äh, einzelnen Wörtern arbeiten hier, die zu deinem Profil äh, entsprechend gehören. Dann hast du hier auf den Profildetails, ich suche hier auch nur mit einzelnen Wörtern arbeiten, also nicht komplette Sätze schreiben, sondern wirklich äh, zum Beispiel Geschäftskunden, B2C-Marketing, B2B-Marketing und so weiter, äh, mit und ohne Bindestrich kann man es erfassen. Dann hast du hier B2B, Online-Marketing, das ist all das, was du suchst. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel eine Stelle suchst, dann äh, kannst du hier zum Beispiel Hiring hinzufügen oder was auch immer. Das, was du suchst, neue Herausforderungen, aber auch nur mit Stichworten arbeiten. Ne? Und dann hast du die Sprachen, die du ebenfalls hinzufügen kannst. Hier gibt es dann zum Beispiel Grundkenntnisse, gut, fließend oder Muttersprache. Das ist ja im Prinzip wie auch bei deinem Lebenslauf, den du da hinzufügen kannst. Dann die ganzen Qualifikationen, wo du hier ebenfalls. Ohne dass du jetzt etwas Zusätzliches hinzufügen musst, wie zum Beispiel bei LinkedIn, wo es dann drin steht, dass du da noch ein Zertifikat hochladen kannst. Hier kannst du eigentlich reinschreiben, was du möchtest bei den Qualifikationen. Dann auch die Auszeichnungen. Da gibt es die Möglichkeit, diese Auszeichnung zu hinterlegen. Ich habe jetzt im Jahr 2019 den äh, SWEB, also den Schweizerischen Erwachsenenbildner 1 äh, abgeschlossen. Das konnte ich hier noch hinzufügen oder auch zum Beispiel das Google Partners Logo, was ich seit 2017 inne habe. Und bei den Organisationen könntest du jetzt zum Beispiel noch äh, eine Organisation hinzufügen, die vielleicht äh, zu deinem Thema passt, äh, ich sage jetzt mal äh, eine Organisation, wo du selbst auch äh, tätig bist oder diese unterstützt und so weiter. Also das ist alles grundsätzlich machbar. Und bei den Interessen ist es im Prinzip fast so, wie wenn du jetzt zum Beispiel das machst, was du anbietest. Also ich äh, habe Kundenaufbau, Kundenbindung, Neukunden, äh, Livestreaming, Eventmarketing und so weiter. Äh, da kannst du auch deine Hobbys hinzufügen, auch wieder mit einzelnen äh, Wörtern entsprechend äh, arbeiten. Dann siehst du, ich bin seit 2008 Mitglied, weil ich bei Xing nicht so viel mache, äh, habe ich hier auch nicht allzu viele Profilbesuche, also ich meine 9000 innerhalb von, äh, was sind es jetzt gut, zwölf Jahren. Ah, ich sehe gerade, ich habe ja ein zwölfjähriges Jubiläum gehabt, ne? so wie es ausschaut. Und äh, ja, das ist auch schon wieder lange her, hi. na ja, so geht's und hier bei der Sichtbarkeit kannst du noch einstellen, was dann entsprechend äh, sichtbar sein soll und was nicht und jetzt gehen wir zum Portfolio. Ich habe schon gehört, dass dieses Portfolio unter Umständen äh, verschwinden könnte und mobil ist dieses Portfolio auch nicht äh, ersichtlich. Jetzt Achtung, dieses Portfolio zu bearbeiten ist ein bisschen tricky. Also da, wenn du da etwas hinzufügst, ich lasse es jetzt mal so, aber theoretisch könntest du da etwas hinzufügen. Du hast die Möglichkeit, äh, ein Textfeld hinzuzufügen, zum Beispiel hier ein Bild ein Video oder auch ein äh, PDF, also ich habe hier ein Video, ein PDF, hier habe ich Bilder und es ist ein bisschen tricky das Ganze zu bearbeiten. Äh, ich lasse es jetzt mal unbearbeitet, weil äh, ich will da nicht äh, mein schönes Portfolio äh, zerstören. Das ist übrigens einfach ein äh, Titel, wo ich die ganze Sache wenn ich da jetzt auf Bearbeiten gehe, also ein Text, der hat eine Überschrift und eine Beschreibung, habe ich hier hinzugefügt und das ist dann einfach nur ein Text, wo ich nur die Überschrift reingepackt habe und unten dann eben äh, mein meine Videos und eben auch das Foto hier unten kontaktieren sie mich. Das Portfolio solltest du so ausfüllen, dass man relativ schnell sieht, was denn du machst. Hier zum Beispiel, wie kann ich sie unterstützen? Pack hier auch zum Beispiel deine, äh, deine Webseite schon wieder rein, damit die Leute auch direkt auf die Webseite kommen können. Und äh, dieses Portfolio, wie gesagt, verwende oder verschwende da in Anführungs- und Schlusszeichen nicht allzu viel Zeit, weil es geht wirklich manchmal etwas äh, tricky, weil wenn ich da zum Beispiel jetzt ein Foto noch zusätzlich hinzufüge, dann springt das irgendwo hin. Ich zeige es jetzt wirklich nicht, weil ich habe gefühlt zehn Stunden mit diesem Portfolio verbracht. Das ist also auch noch eine Möglichkeit, dich selbst äh, zu profilieren, in Anführungs- und Schlusszeichen, zu zeigen, was du kannst. Dann haben wir hier weitere Profile im Netz. Da könntest du zum Beispiel, ich habe hier das, den YouTube-Kanal, mein Facebook, Twitter habe ich hinzugefügt oder mein Coaches-Profil. Es gibt bei Xing auch die Möglichkeit, sich als Coach hinzuzufügen. Dann kannst du hier noch deine Gruppen anzeigen lassen. Auch hier hast du die Möglichkeit, diese Gruppenmitgliedschaften anzeigen zu lassen oder eben nicht. Und bei den Aktivitäten siehst du dann auch die ganzen Aktivitäten, die du bisher gemacht hast. Also ihr seht hier, ich poste relativ viel auch zu meinem Thema. Hier geht es um, das war ein ganz geiles Video hier, 20 Advanced Facebook Marketing Secrets. You never heard of Facebook und äh, das war ein richtig tolles Video und äh, deswegen auch hier die ganzen Aktivitäten, auch wenn ich etwas like oder teile und so weiter, sieht man das hier. Gut, das war es also mal zu der Übersicht im äh, Profil. Wie gesagt, hier oben dieses Titelbild ist nur verfügbar, wenn du auch äh, Premium hast. Ansonsten wird das hier ein bisschen grün dargestellt. Ich weiß jetzt nicht zu 100% genau, ob dieses Titelbild erhalten bleibt, wenn du jetzt nicht mehr Premium bist, weil die Premium-Mitgliedschaft läuft ja immer ein Jahr und nach diesem Jahr muss sie erneuert werden. Du kannst aber einen Monat vorher kündigen. Das also ist normale Kündigungsfrist, die man hier hat. Und wenn du hier rechts auf die Einstellungen gehst, äh, beziehungsweise auf diese drei Punkte, hast du hier die Einstellungen, du kannst es teilen oder mein Profil bewerben. Du könntest also auch noch eine Werbung schalten zu diesem Thema. Und bei den Einstellungen hast du eben diese Möglichkeit, was du schon gesehen hast, ne? äh, die Auffindbarkeit, das Portfolio, hier zum Beispiel bei den Gruppen kannst du die ein- und ausschalten, wo du äh, im Profil gezeigt werden kannst oder angezeigt lassen möchtest. So gut, dann komme ich noch kurz zum äh, Unternehmen. Ich habe ja auch eine Business Page, ist ein bisschen tricky, also man muss zuerst ein Arbeitgeberprofil anlegen, bei sich im äh, Konto drin, also sprich äh, hier beim Werdegang. Muss man zuerst die Firma hinzufügen und dann kann man über dieses Unternehmen kurz hochscrollen, ne, nicht Eventmarkt, Unternehmen, das ist noch was anderes, kannst du hier ein Arbeitgeberprofil anlegen und wenn das bereits hinzugefügt ist, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich sage, ich würde dir empfehlen, hier ein Gratis-Profil anzulegen. Jetzt, weil ich schon Arbeitgeberprofil hinzugefügt habe, gibt es das hier schon. Deswegen wird diese Fehlermeldung ausgegeben. Ich kann dir aber zeigen, wie das dann aussieht. Hier, das ist also dieses Basic-Profil und hier hast du ebenfalls die Möglichkeit, Neuigkeiten äh, zu erfassen, hier in der Administration zum Beispiel den Header zu bearbeiten. Also das ist der Header, im Prinzip äh, kannst du da nicht viel machen. Aber hier auch über uns natürlich mehr über deine Firma zu erzählen. Auch bei den Neuigkeiten kannst du Neuigkeiten hinzufügen. Ich mache das immer, wenn ich mal ein Video oder ein Foto veröffentliche mit einem Link Normalerweise sind hier die Neuigkeiten eigentlich über die Firma, die man hinzufügen kann. Man sieht hier auch die Mitarbeiter. Ich bin jetzt mein einziger Mitarbeiter in meiner Firma, was ja logischerweise ist als Solopreneur. Und hier hast du dann eben auch noch die Möglichkeit, über diesen Brand Manager das Ganze zu bearbeiten. Schwieriger wird es, wenn man den Namen ändern möchte, also wenn man nicht jetzt viel bezahlt, weil das kostet ich glaube 350 Euro oder 360 Euro pro Monat, um hier ein Premium Profil zu eröffnen bei seiner eigenen Firma und das ist dann doch schon ein bisschen teuer, muss ich zum Beispiel schon sagen, aber das ist dann nicht so ein schwieriges Thema. Gut. Ja, das war es auch schon zum Thema des äh, Xing Profil Turbos. Ich würde dir vielleicht empfehlen, dieses Video nochmals anzuschauen, um äh, vielleicht das eine oder andere nochmals äh, durchzugehen. Und äh, wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Und wir hören uns immer Dienstag und Donnerstag um 10.10 Uhr. .10. Bis bald!